Hallo Immenau, wir sind Felikan aus Erfurt. Wir freuen uns für euch zu spielen. Es geht los mit einem fröhlichen Preis. Bitte Aufstellung nehmen. Wenn ihr soweit steht, gibt es ein kleines Intro mit der Klarinette und dann fangen wir an. sondern das macht, was wir und ja nichts macht. Äh, und zwar für uns ist das im Moment jetzt hier spielen. Und für euch hoffentlich zu kannst, das sieht es kommt eigentlich schottisch.